Ja Leute, mittlerweile ist es äh, 0 Uhr oder so. Wir sind immer noch dabei. Ich mache hier fleißig Ton. Ähm, wir warten jetzt noch auf jemanden, damit wir endlich weitermachen können, der gerade ankommt. Alle gucken ihn böse an. Und äh, die anderen, die Schauspieler sitzen da hinten im Auto drin. Und frieren sich den Arsch ab. Und wenn sie dann endlich mal, wenn wir dann starten können, dann können wir endlich die letzte Szene zu Ende drehen. Ich warte noch nur auf dich. Oh. dann höre ich jetzt mal auf. <lacht> Überall fahren die Leute mit ihren Autos. Überall? Nein! In einer Stadt in Süddeutschland fährt keiner nicht mit seinem Auto. Der Acken. Was ist denn passiert? Batterie ist die Batterie kaputt. Weil irgendein Spaco hat vorhin ähm, die Ladestation einfach abgeklemmt. Hab ich habe mich schon gewundert, wie er es da geschafft hat, dass das auf einmal alle drei Geräte Aber wir haben ein neue jetzt ein neues, jetzt ist alles gut. Ich will wissen, wer das war. Ich kann Ihnen da kein Licht geben. Also sagst du das ist nicht an der anderen Batterie, sondern dass die... Das ist nee. Nee. Nee. immer noch Tag 3 in Heidenheim. Wir haben jetzt gerade unser großes Q&A aufgenommen, was ganz spaßig war. Jetzt geht's doch mal ins Lager für ein paar Reviews und heute Abend es weiter mit dem zweiten Teil von unserem Mafia Nachtdreh und wenn das abgeschlossen ist, werden wir noch ein bisschen chillen und dann geht's morgen, gibt's nur noch einen klitzekleinen Dreh und dann geht's morgen nach Hause. eine ganz andere, als eigene Form von Nerd die hier stattfindet. Keine Ahnung. Tja, wo tankt man bei einem Ford, wie heißt der? Ford Taunus wohl. Hinten. was verbraucht er so? 20 Liter. 20 Liter? Okay. okay. Ja, Der letzte Abend in Heidenheim ist angebrochen. Wir fahren jetzt zum äh, letzten Dreh, zum Abenddreh. Tanken jetzt den Ford Taunus nochmal auf, unseren Oldtimer hier von Adrian. Wird schon bezahlt, das geht gleich weiter und äh, die nächste Bälle seht ihr ja gleich. Später. Hier bin ich. I'm gonna make you Schwätzer. Bei dem, was auf die Posse. Carlo war ein Schwätzer. Bei dem, was auf die Bosse zukommt, kann keiner einen Schwätzer gebrauchen. Aber du kannst hier eine Kiste haben, wenn du willst. Nee, du. Ja.